Es wird immer komplexer. Wovon ich spreche? Die Werbemöglichkeiten mit Amazon. In meiner zehnjährigen Erfahrung bei Amazon musste ich leider immer wieder erleben, dass Hersteller nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen ihrer Kampagnen bei Amazon waren. Was sind die Gründe hierfür? Eindeutig fehlende Planung. Das Werbeprodukt von Amazon hat in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht und ist ungeheuer komplex geworden. Es ist notwendig, detailliertes Know-how über Platzierungen, Targeting und und Reportings zu haben. Es ist absolut unerlässlich, frühzeitig Fokusprodukte zu definieren und deren Retail Readiness zu garantieren, intelligente Targeting-Strategien zu bestimmen, sowie Budget und Laufzeiten clever zu steuern. So wird ein Sneaker-Hersteller sicherlich nicht die Schuhe der letztjährigen Saison bewerben wollen. Einfache, verhaltensbasierte Targeting-Strategien können um den Einsatz von ASIN-Retargeting oder sogar negativen Targeting-Elementen erweitert werden. Last but not least gilt es, Parallel laufende Werbeaktivitäten genauso zu berücksichtigen wie Saisonalitäten der beworbenen Produkte. Mit mehr als 1000 erfolgreich umgesetzten Kampagnen haben wir bei Factor A die Erfahrung und die richtigen Insights, um auch Ihre Kampagne erfolgreich umzusetzen und tatsächlich inkrementellen Sales zu generieren. Und bitte daran denken, jetzt mit der Planung für das kommende Jahr beginnen. Ich bin Sören Oberdahlhoff von Factor A.